Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Roblox Bad Wars zusammen mit Roblox Felix und Roblox Paul. Abonniert die beiden gerne und viel Spaß mit dem Video. <lacht> Warte, bei uns beiden sind die Arme so weit unten. Ja, <lacht> ja. <lacht> Was ist los mit uns? Oh Ey, in der Lobby ging das noch, aber unsere Hinter... Hä? <lacht> ja. Aber jetzt guck wir guck uns mal von hinten an, Paul. Was? Das sind, sind sehr cool. Das sieht doof aus. Ja. Das erste, was man ja. machen muss, ist natürlich erstmal alle Materialien hier für sich beanspruchen, dass niemand mhm. sie kriegen kann. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, in der Third-Person zu spielen, weil alle Pros spielen immer in der Third-Person, aber ich mag First-Person lieber. Ich auch. Und an der Stelle schreibt mir mal in die Kommentare, spielt ihr in der Ego-Perspektive oder in der Third-Person Roblox bedwars Wars? Würde mich wirklich interessieren. Die erste Runde ist übrigens sehr entspannt, weil wir Paul erstmal das Spiel zeigen. Ja, was ja, du erstmal brauchst, sind natürlich ein besseres Schwert, Blöcke und auch Rüstung ist auch wichtig. Dein Goal sollte immer sein Rüstung, weil Rüstung behältst du auch wenn du stirbst. Okay, okay, okay, das ist nice. Dann hole ich mir die. Ich baue das Bett ein. Genau, so ich alles sicher bleibt. Das einzige was du verlierst sind halt Blöcke und Schwerte. ziemlich. Bogen behältst du auch. Du behältst was alles. Stimmt, hier ist ja, ja niemand. Ja. Weil wir ja nur Ja, zwei Teams haben. Das wird easy. Also ich sorge dafür, dass unsere Base sicher bleibt. Es sei denn die Gegner greifen an, dann kann ich für nichts garantieren. Ja, du machst das schon. Ta -la -la -la -la. Nein, ich habe einen Diamanten erfarmt. Ja, Diamanten sind gut. Wenn du fünf hast, oder so. kommt zurück. Ja. Nein, ich komme hier aber nicht hoch. Okay, so. Dann solltest du Blöcke haben, Bruder. Ja, ich habe ich hab Blöcke. Nein, das Zorro, war Zorro warum knapp. machst du das, Zorro? Das war mein Zorro. Ja, die das kann man auch mit dem Schwert abbauen. Oder ich muss nicht extra diese Dinge in die Hand nehmen. Äh, du kannst es auch mit... Nein, nur mit der Spitzhocke. Ah, okay. mhm. Typisch. Typisch. Typisch, Roblox. Immer Nein, stimmt. Roblox. Das Problem hatte ich auch. Oh, warte, ist das grün oder ist das blau? Das ist... Ah, oh, gut. Jetzt komme ich wieder durcheinander. Grün ist rot. Rüstung hier easy. Muss also einfach grünes Rot, Anton. Ja, ist, grün ist Rot und blau ist Grün. Team Upgrades, ich mach mal für uns... Äh, den, den Generator, der ist nützlich. Ja, das ist sehr gut. Oh, wie sieht ich denn jetzt aus? Alter, die Rüstung sieht das dass die mir so gut steht. Ist man langsamer mit der Rüstung, nein, oder? Nein, kann mir jemand helfen, hallo? Ähm, ist nein. 20, 20, 20. Ja, klar, ich helfe dir. Danke. <lacht> yeah, yeah, oh yeah. yeah. Danke. <lacht> Aber das sind alles meine. Ja, ja. Ich muss unser Bett sicher einbauen, ja? Oh, Leute. Also wir könnten eigentlich jetzt die Leute schon Hops nehmen. Oh, da also Leute. ich ist ja, schon ein wir könnten jetzt schon versuchen, die Leute Hops zu nehmen, aber ich baue weiter das Bett ein. Achso, du willst, du willst schon einen Weg zu dem Bau? Okay, uh, Paul. So, ja, du machst ja, es schon. Ich, also ich, ich, ich mach gerade irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, du machst es schon. Okay, ich gehe mal in den, Ich gehe Ja, die Perspektive ist viel nicer. Die uh, First Person. Ja, ich finde auch. Ich spiele auch fast nur First Person. Ja, aber im Kampf benutzen alle mal Third Person, weil da hat man ja mehr Reichweite irgendwie. Hat man? Ja, scheinbar Ja, okay, schon. Du, musst, du musst nicht so genau schlagen. Ja. ja. Also der Weg wäre also, äh, da, ne? Äh, ja, ja, ja. Den gönnen wir uns dann demnächst, würde ich Nein, sagen. wurde gekillt von Flo LP. Flo Nein, LP, warum machst wir du das? Dich. Ehrenlos, Flo. Du wirst gebannt. Du wirst sowas von gebannt, <lacht> ja. Komm, wir haben nicht auf den Discord-Server. <lacht> ich hab den Überblick verloren mit dem Einbauen. Aber ich find den schon wieder. Ja, du findest, du findest unser oh, Bett stimmt. irgendwann schon wieder. Ich Kann mit Shift sprinten. Muss ich Ja. Nicht. Ja. <lacht> Steuerung-Shift-Locken Ja, aber du willst nicht Shift-Locken Ja, das willst du nicht Erst recht wenn du in der First-Person bist ja. Wir müssen mal zusammen einfach angreifen Dann haben wir die Ja, aber ja, wer ja, will zusammen angreifen, ja, wenn ich gerade machen, das Bett aber, einbaue? Weißt du, ich könnte jetzt auch einfach weiter und gewinnen mit, mit Stil Ich, ich weiß du. ja nicht, ob du siehst, wie gut ich das Bett einbaue Aber ich baue es echt ein wie ein Meister Aber ich brauche mal hier kurz mehr Materialien, um das Bett besser einzubauen da, Was will der, der Grüne krass. hier? Ey, soll aber Klinik? weggehen, ne? Leute wie dich, die mögen wir hier gar nicht. So, weiter Bett einbauen. Ja, ja, mach das mal. Ich bin sehr gut ja, im Bett ja, ja. einbauen. Die komplette Runde bin ich dann beschäftigt mit Bett einbauen. Das ist so schön. Das ist doch schön, ja. Ja, dann muss ich gar nicht an diesen schmierigen rein mitmachen. Widerlich. Gewalt. Ugh. Widerlich. Nein, jetzt bauen sie es mit Holz ein. Ich bin ein peaceful Peasant. Dafür gibt es einfach eine Axt. Ja, aber. Die macht das Instant kaputt. Hey! Was? Jemand nee, hat ich nicht... einen Feuerball auf mein Bett eingebaut, geschossen. Ey, gehen los, das macht man nicht. Bop, bop, bop. Ich hab Spaß mit Bett einbauen. Das ist perfekt ah. eingebaut, oder? Was sagt ihr? Ich finde ja. Ja. Finde ich auch. Wenn man nicht besser machen können. Ja, nicht besser machen können. Das sage ich auch immer. Ja, ich muss jetzt mein Bett wieder einbauen, weil irgendwer hat das die ganze Zeit kaputt gemacht e los Das macht man nämlich nicht. Genau, das macht man nicht. Merkt euch ich was. jetzt einfach krasses Equipment. Oh Gott, ich werde gleich sterben. ich will nicht sterben. Ich muss ja kurz mal einen Weg platzieren, damit wir auch an dem eingebauten Bett vorbeilaufen können. Weil das nimmt schon ein bisschen Platz ein, ne? Es nimmt recht viel Platz ein. Das hat auch schon vorhin sehr viel eingenommen. Ja. Aber ich werde das Bett natürlich noch weiter einbauen. Das ist ja mein ja, Job. das hoffe ich. Du. Vor allem das Beste ich. ist, in neun Minuten... Nee, ich weiß gar nicht. Die Zeit geht ja hoch. In keine Ahnung oh wie lange gehen alle Betten kaputt. Oh, wow. Deswegen dann ist meine Arbeit immer für die Katz. Für die Katz. Ich wollte eigentlich gerade gewinnen, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert. Ja, es hat irgendwie nicht so funktioniert. Warte, wenn ich fertig bin mit dieser Schicht des Betteinbauens, dann, dann hole oh, ich sie mir. Kannst Gut. du währenddessen ich hab... einmal bitte meine Betteinbaukünste bewerten? Ich habe auch noch fünf Diamantuse. Hosis? Äh, Hosis. Rosis. Überraschungsangriff. Ah. Überraschungsangriff? Okay. Ja. Und er ist ja. tot. ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe alle drei gekillt. Das oh. Oh. Das musst du ja, nur okay, das ich baue gerade das halt Bett ein. Sie respawnen halt so schnell wieder. <lacht> ich ja. hab nur zugeschaut, ich wollte gar nicht helfen, weil... Das wäre zu ja. schnell gegangen. <lacht> ja, das ist so maximal zerstört gerade, so heftig. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch... Ey, da waren gar nicht 10 Dinger drin, da waren nur 5 drin in der Kiste. Jetzt kaufe ich uns natürlich mehr. Rüstungsschutz. Wollen wir sie holen? Ja, wir holen sie jetzt mal langsam. Ich versuch's ganz schnell. Okay. Was wir holen? Ich, hab, ich baue das Nein. Bett noch ein. Nein, du hast jetzt genug dein Bett eingebaut. <lacht> das ist nicht mein Bett, das ist unser Bett. Kommunisten. werden nicht einzig. angreifen, Anton. Aber ihr habt es nie richtig bewertet. Das sind zu ja. große Lappen, um zu an, anzugreifen. Da hinten kommt jemand, jemand will uns angreifen. Will er nicht. Dann kümmere dich doch. Ey, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Du stehst da noch mit dem Bogen. Ja. Ich bin schon im Vollkontakt. Ich habe mich mit der Enderperle hinter ihn geworfen. Das war so cool. Und er hatte keine Chance, an meinem Bett einbauen vorbeizukommen. Weil es so fest eingebaut war. Aha. Yeah. Hey, ihr könnt nicht einfach das Bett der Gegner zerstören. Ich hab das, unser Bett noch nicht richtig beschützt. <lacht> oh Gott. Ich mein, ich Nein, Blöcke. wir haben schon gewonnen. Nein, aber guckt <lacht> euch mein Bett an. Guckt es euch an. Yeah. Okay, ah. ich das an. Oh, das das ist besser, ich werde nicht verraten, was ich die ganze Zeit gemacht habe und warum das so lange gedauert hat. Warum? Ich habe nicht unser Bett eingebaut, ich habe irgendeine random Stelle eingebaut und unser Bett war ganz woanders. Das heißt, wenn sich jemand durchgegraben hätte, hätte er sich an die falsche Stelle gegraben. Das hast du gut gemacht, Anton. Ja, Wirklich. Oh. Wir waren so beschützt dadurch. Und dann ging es ab in die nächste Runde, in der ich dann tatsächlich auch mal mitgekämpft habe. Oh, meine ich Arme werde... sind gefixt. Oh, stimmt, meine nicht? Meine Arme sind jetzt. Ich habe einmal in die Luft geschlagen, jetzt sind meine Arme heile. Nein, ich will auch ja? heile Arme. Aber diesmal werde ich nicht so viel Zeit in ein Bett einbauen und verschwenden. Äh, die oh. verschwenden. Was oh, heißt das verschwenden. verschwenden? Das war nicht verschwenden, das war gute Zeit. Gut investiert ja. Zeit. Ich meine, stellt die euch die vor, die ganzen Feuerbälle, die hätten unser Bett getroffen. Hier hm. ist da schon ein Gelber. Was macht der hier? Er hat sich rübergebracht. Das ist crazy. Betten, der ist so ein richtiger... Ich hab ihn nicht aufgenommen, Ich wurde aufs genommen. Er ja, kommt. Warte, warte. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, easy peasy. Ja, Wie schnell das konnte der ein... da schon wieder da sein? Ich hab keine Ahnung. Aber, aber wir holen uns jetzt also Diamonds, komm. Nein, unser Bett <lacht> ist kaputt. Was? <lacht> also fast. Oh, sehr, sehr knapp. Oh mein Gott, ey. Will ich einmal kurz das Bett nicht beschützen und ihr macht diesen. Alles klar. Ich kann nicht so viel. Crazy Place ist gekommen. Alles klar. Das ja. ist crazy. Er hat, bevor die Runde losgegangen ist, hat er geschrieben: Yo, uh, sorry, wenn ich den Team zerstöre. Ja. Okay, oh, das das klar. Nein, ich habe schon wieder nichts gekriegt. Ich hasse es. So, ich upgrade jetzt den Teamgenerator und der gehört jetzt mir. Okay, mach das, Conny, mach das. Oh mein ja, Gott, er, er kommt da. schon wieder. Er er da. Ja, come on. Ice, ja, ja er braucht einen ein Hit, einen Hit, Hit. Ja, easy. Junge. Er speedet hin, aber ja. auch durch. Was macht Team Gelb eigentlich? Wahrscheinlich zwei chillen so eine Base und er speedet durch. Ja, ich kann mir das echt gut vorstellen. Oh, mein Auge brennt wieder, wieso? Kann mir jemand das erklären vielleicht hier? Ja, aber der targetet uns, das ist Stream-Sniping, das ist illegal. Kabin. Ja. Oh, Charlene, du bist sterben. Warum sie fliegt? Oh sie ist so. <lacht> oh, oh, ich wäre fast in eine Lücke gefallen und Crazy Places wieder hinter uns geht doch nicht. Er geht woanders hin, mal. Mal, so er möchte gut. uns nur oh, ablenken, das ist ein Ablenkungsmanöver. Ja, das ist es halt wirklich. Glaube auch. Conny destroy Team Blues Leute. Bad. Ey, warum targett ihr Team Blue? Ah, nee, warte, hast du Team Blue ist noch. Ich hab nein. schon wieder Conny mit Conny vergessen. Ich dachte, du hast schon zwei oh Teams jetzt auseinandergenommen. Ich? Ja. Warum nein, nein, ich? Weil er zweimal Conny, Conny stand. <lacht> <lacht> Weil der Faker einfach noch am Start ist, Leute. Das ist das Problem. Ich komme mit dem nicht klar. Ich Nenn dich mal nicht Conny. Ja, aber, aber, aber. Nein. Warum heißt er noch Conny? Niemand heißt Conny. Wenn wir mal ein bisschen, ein bisschen Armory unlocken? Naja. Da hinten kommt wieder jemand. Wir brauchen vier Diamanten. Lol. Hab habe ihn runtergeschubst. Oh, er ist gestorben vorher. Wo naja. gibt es überhaupt Diamanten? Ah, da gibt's Diamanten. Oh, ja. Okay, so. Ja, aber der. Oh, der... Der Mann. Der kommt der jetzt mit TNT sein. und dann will er uns umbringen. Nein, er wird er wird komplett verkacken. Ist er hier? Er will wegrennen. Ja. Hey, was haben die für komische Items, mit denen sie da so rumhüpfen so schnell? Ist er tot? Ja, ja. Oh, ich lol! Man... Er ist bei mir gerade einmal um die Map geflogen und dann wieder zurückgelegt. Der ist runtergefahren, oder? Nee, hat, er hat noch Jetzt. irgendwas mit dem er. Oh, ja, er hat Luft bei uns. Wo, wo, wo? Er fliegt, fliegt hier er? bei mir. Ich bin ja. da. Nein! Ich, einmal ich bin einfach runtergesprungen. Oh, er hat überlebt. Ja. Schmack, Bo. Bo Schmack. Bo Schmack, Du sagst es. Und ich bin kein Fan von Bo Schmack. So wie Conny. Okay. Der okay. hat mir ihn zu oh, früh so runtergeschossen. Hier. Jetzt wirst du geschlachtet, mein Freund. Na, na, ich ja. Ich darf Conny nicht. Wieso das? Jetzt kommt der Knockback wieder so 40 Jahre später. Hab ihn. Und er ist okay. gut. Gut. Bin dazwischen gegangen. Stabil, stabil. <lacht> Streitschlichter war das. <lacht> ich kann so hin und stich die einfach haben. Ah, ich wollte ja, dich nicht. einfach mal supporten, die Locals hier, ne? <lacht> ja, natürlich, die Locals supporten. Sehr wichtig. Was würden wir denn machen, wenn wir die Locals nicht supporten würden? So, es wird Zeit. Ne, es wird noch, noch nicht Zeit. Oh, oh, oh! oh, oh! Yeah, Was habt yeah, ihr hier Sehr gemacht? nice, sehr nice. Wir haben ja den komplett zerstört. Hä, hey, warte uh, mal, wenn wir lecken. Rot kommt? Nein. Gelb kommt. Oh, gelb. Also, gelb kann nicht kommen. Wir haben alle. Auch gelb kommt. Also, es gab doch oh, einen. Oh ja. Ja, das ist Crazy Place. Den schaffst du alleine. Wie ja, den schaffst du alleine? Er muss. Das ist deine Aufgabe. Ja, wir sind zu zweit. Halt also. sie unter Kontrolle. Ja, hab sie, hab woe sie, hab sie. Ich hab das Bett, ich hab's. Ja, ja, ich hab das Bett, Oh mein oh Gott. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir, wir machen den Crazy jetzt Place so weg. Wir weg. machen den jetzt so fertig, Oh yeah. Und jetzt Charlie. Du kriegst jetzt so aufs Maul dafür, dass du uns nicht angegriffen hast. Crazy Place ist tot. Oh, wir haben gewonnen. Nein, der Rote lebt noch. Ja, trotzdem ja, haben ja, wir dadurch gewonnen. Easy, jetzt erstmal zurück easy. in die Base und sammeln. Oh, war das. Boah, das war so gut. Der Rode kommt Puh. zu uns. Der Rode ist schon auf dem Weg. Ja, wir haben einfach den Angriff von denen. Wir haben den Angriff von denen einfach. Sehr nah, sehr nah, Sehr nah. Wir sind ja. sehr tot, Als ob ihr sehr tot seid. Nein, noch nicht, aber ja. bald halt. Das ich hab also. all meine Ressourcen ja, okay. aufgebraucht, weißt du. Jetzt kannst du aber sowas von Abgang machen, Junge. Ja, Bro, du kannst jetzt sowas von Abgang machen. Okay. Oh, hier geflogen, alles klar. Er hat wieder, wieder Luft bekommen. Er kann aber noch mindestens zweimal hoch. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich bin ja. da hinten. Keine Ahnung. Ich nicht, ich kann ihn ich nicht mehr sehen. Fersen. Aber er hat eine Diamante. Ja, dann holen wir uns. So. Er aber das das war eben so gut. gut. Wir haben den Angriff umgekehrt. Schlechtes Equipment. Ah, ah naja. Den hol ich mir. Den hol ich mir den, das Früchtchen hier. Der wird nicht mehr ruhig sein bleiben, Dingsen können. Das war können. cool. Das war cool. GG an euch ja. Das war echt nice. Das war jetzt ein epischer Fight. Willkommen, cool, bro. bro. Willkommen, Bro. Hm. Wie geht's dir so? Wie geht's dir so? Ah Mist, es hat mich interessiert, wie viel HP er noch hat Ja, aber was will er machen? Naja, er hat auf jeden Fall in der Zeit jetzt, wo wir ihn in Ruhe gelassen haben, äh, gute Rüstung und so zusammengesammelt Und Zoro äh, steht die ganze Zeit da und sammelt einfach den ganzen Müll von uns weg Das bin ich äh. Boss, lass das! <lacht> ich will eine neue Rüstung, ihr habt alles schon Schön, Eisen Schön, dass du eine neue so. Rüstung willst, Ach, wir brauchen bessere Schwerter Ja, cool, dann macht ihr ein besseres Weil wir im Schwert. Kampf eben ehrenvoll gestorben sind und Dann stellen wir uns einfach alle hier hin und verlieren deswegen Nein, wir gewinnen jetzt. weil Wir sind Gewinner. Meinst du, meins, wir sind meins. Gewinner? Ich sehe ihn. Er will, er will wahrscheinlich. Er geht auf Angriff. Er geht auf Angriff, Leute. Ja. Ich habe ein Eisenschwert. Soll er ready. Okay, okay, er ist da, er ist da. Er macht irgendwas. Das ist seine einzige Chance, Chance, jetzt auf Angriff zu gehen eigentlich. Okay, weil je was, länger was? Er ja, war desto höher Ding. ist die Chance. Besser sind die alle gute equip. Oh Gott, oh Gott Amilo. Oh. oh mein Gott. Er macht oh Gott. Sprengung okay. Hier. Okay, Er macht TNT. Wir müssen wieder zubauen. Ihr müsst zubauen. Ja, hab ich er kann so. das one-hitten, das Bett. Oh, was? Getötet von der Leere. Ich wurde, ich wurde eingebaut und bin dann ich gestorben. Noch Hit gegeben, aber kann jemand seine Dinger zerschießen? Nein, oder? Nein. Ich habe kein Ding mehr, keine Pfeile gerade. Ich habe ihm noch Hit gegeben, noch ein Hit. Er muss zu so low sein. Komm schon. Okay. jetzt sind alle Blöcke, die ich eben gesammelt habe, wieder weg. Nein, er kann immer irgendwie so einen komischen Double Jump. Hier hat er mich vorhin schon gekillt. Okay. Dann komm zurück, komm zurück. Er kriegt äh, übrigens auch deine Ressourcen, wenn du stirbst. Ich habe nur sieben Eisen, deinen Diamanten, aber. Okay, okay. Das sind deine ah, Ressourcen und nicht seine. Ah. Merkt ihr das? Mann, wieso werden wir so zerstört? Wir werden nicht zerstört. Wir haben den Angriff gerade erfolgreich abgewehrt. Ja, wir, wir hätten... Direkt das war jetzt eigentlich sein Aus, dass er den Angriff er so nicht durchziehen der konnte. Er kann nicht so viel haben. Ich mal Musik raus. Der Streamer. wenn man das Gameplay sieht. Das ist einfach kein... So. <lacht> ja, Leute, ich hoffe, euch gefällt der Stream aktuell. <lacht> ja, oh mein Gott, das ist epische Musik. Ach! So, ich leiste gerade einen wichtigen äh, Beitrag zu unserer Wirtschaft. Wenn ich es schaffe, die äh, wichtige logistische Lieferung zurück zu unserer Base zu bringen, dann haben wir wieder einen neuen, immensen Vorteil. Ich habe ihn kurz äh, aufgehalten, ja, aber er ja gleich kommen. Und das kann man auf einmal so... Bräh. Als ob ich hier durchgesprungen bin. Ist das dein Ernst? Die logistische Lieferung kommt also nicht an. Ja, ich hab dieses eine Loch freigelassen. Ich brauch Blöcke. Please, please, please, please, please. Gib mir, gib mir, gib mir. Gar nichts. Ich muss die neue logistische Lieferung holen. Das war jetzt ein harter Schlag für unsere Wirtschaft. Meins, meins, meins, meins. meins. Unser Militär. Das waren fast gar keine Blöcke. Ich spähe aus, wann und wo er kommt. Sehr gut. Aber mehr kann ich gar nicht machen, weil ich habe kein Eisen und ich habe keine Blöcke. Nichts. Ich bin eben an Blockmangel gestorben Wegen diesem einen Loch, das ich nicht zubauen konnte Nochmal werde ich nicht an Blockmangel sterben wollen Ich begleite dich Ich eskortiere ja. dich Du exekutierst nicht ich Warum du machst du das? Oh. Oh, jetzt sind die Lieferungen aber nicht mehr so wertvoll wie vorhin oh. Da hinten ist jemand ja. Wir gehen die gefährliche Route Weil no risk, <lacht> no fun. Wollen wir ihn angreifen? Äh, er, sammelt, er sammelt die Gems hier ein die Oh Gott, so lass ihn nicht die Smaragd-Rüstung bekommen er, hab, er, oh, oh, er hat schon Smaragdschwert Oh Gott. Er hat aber gute Hits bekommen. Come on. Nein. Warum hat der eigentlich immer so einen Double Jump? Wie geht das? das ja, er hat wahrscheinlich ein Kit dafür. Das ist irgend so ein Swing-Ding. So Swing dein Swing Ding? Kein Swing-Ding. <lacht> nicht das Swing-Ding. Das ist einfach zu OP. Okay. <lacht> ja. <lacht> Ist das Void-Regen-Kit. Genau. Damit haben wir es also zu tun. Genau. Ich habe ihm 45 Schaden gemacht. gemacht. Ich habe ihm so gut Schaden gegeben. Das ist gut, oh, das nice. ist gut. Ich mache gerade wieder Logistik. Er kommt von rechts. Von rechts? Dann komme ich jetzt von rechts. Er wird mich jetzt von rechts sehr ja, hops nehmen gleich. Nein, ich komme dazwischen. Komm, du musst es nur mit der Brücke schaffen. Komm. Kaiser, Feuer öffnen. Rauf da. Rauf da. Rauf. Rauf. Rauf. Rauf. Rauf. Kaiser. sehen. sehe ihn. Er hat nicht, noch nicht. Er will angreifen. Auro, du no, musst nicht. helfen. Ah. Er ist oh, Nein. Nein, das ist schlecht für uns. Warte. Er kann sich absolut safen. Nicht, wenn ich er kommt nicht. wieder und ich habe keine Pfeile. Er ist hier. Ach Gott, ich kann nichts machen. Ja, jetzt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, ich habe ein besseres Schwert. Okay, das hört sich nicht gesund an, was da los ist. Okay, er ist kurz bei uns. Oh, zurück, links. Ihr seht, äh, ich habe einen seiner Ballons ploppen lassen, aber das hat nicht gereicht. Okay, okay. Das Problem ist unser Bett. Nein, das Problem ist nicht unser Bett. Je Och, länger wir Problem es schaffen, durchzuhalten, desto, desto stärker st werden wir und er kann irgendwann nicht stärker werden. Ja, ja, aber desto länger wir durchhalten, irgendwann breakt unser Bett und das ist bald. Ja, aber bis dahin sind wir stärker. Willkommen Willkommen zurück. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal nah an die Grenze gebracht. Ja, das ist eine kritische Situation, in der wir uns aktuell befinden. Aber wir haben trotzdem den Vorteil, das stimmt schon. Ja. Wenn wir alle gut equipped sind, sind wir halt... Vier Leute, die gut equipped sind. Und der eine. Und der hilft dann der Doppelsprung auch nichts mehr. Hoffen wir. Ja, genau. dass also der äh. ist das ist alles reingekickt. mögen wir ist schon ziemlich stark. Oh, that's for break in 60 seconds. Okay. Genau, das ist das Problem. Egal, wir holen uns jetzt Rüstungsschutz und Schaden. Und nochmal Rüstungsschutz. Eigentlich nee, dafür hat es nicht gereicht, Jacques. Okay, das ist echt ein Problem eigentlich. Wir müssen uns sammeln und wirklich Vollgas auf. Auf abgehört, jetzt ich würde sagen, wir gehen darauf, dass jeder von uns Ballons hat. Sechs Stück. Ja, aber dafür brauchen wir Smaragde und der hält die ganze Zeit die Mitte. Ich habe ähm, schon mal neun Ballons. Wir greifen ihn jetzt einfach zusammen an. Wir greifen ihn zusammen an? Jetzt? Ich wir gehen würde einfach zusammen Einkaufen auf den Wir gehen jetzt zusammen erstmal klatschen, ja? Ein bisschen. Ja, okay. wir müssen... Wir gehen jetzt wirklich alle zu viel. Ach du, Zorro. Und Zorro hatte irgendwie ich kein komm Interesse komm komm daran, gleich. sich bisher eine Eisenrüstung zu holen. Komm gleich, komm gleich. Okay, er ist ja Noch nicht direkt auf... Ja, er ist okay, aber doch. direkt auf mich gegangen. Okay, dann direkt drauf. Egal, dann. Direkt dann drauf, direkt drauf. Zugriff. Ja, wir haben ihn gut, wir haben ihn gut. Er macht wieder diesen. Man, ist, ist in Ordnung, no ist in Ordnung, dass er diesen macht, weil jetzt haben wir die Sparakter aus der Mitte. Soll ich nicht dranbleiben? Wenn Nein. du kannst? Nein, du gehst nicht alleine. Unsere, wir äh, sind, zusammen, ist wir sind zusammen, wir sind zusammen. Oh mein Gott, das okay. Bild ist auch schlecht. Oh mein Gott. Ja, das war auch. Wir haben einen Mann verloren. Ja, siehst du. <lacht> ich habe ihn 15. Er ist low, er war muss ja. low sein. Rein. Ich habe ihn erwischt. 7er. Nein, Nein ja. Gut. ja. Ja, schön, Ach, schön, schön, ja, ja. Yes! Woo. Gut gemacht, Leute. Stabil. Am Stabil. Zuge. Stabil, Wir haben es geschafft, zu viert gegen eine einzelne Person zu gewinnen. <lacht> Daumen dafür ja, so. hoch. Haha. <lacht> <lacht> ja. like den Stream, wenn ihr schon mal zu viert gegen eine Person gewonnen habt, Leute. Ja, Mann. So spielen richtige Pros. Und das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, abonniert die anderen beiden. Bis dann und ciao!